Kann ich helfen? Bist ja. du Tennis? Das bin ich. Du musst Liliths neuer Kammerjäger sein. Und du hast die Karte. Ich schätze, Glückwünsche sind angebracht. Das reicht. Nun, lass mich mal sehen. Warte draußen, während ich dieses unvorstellbar komplizierte und unbezahlbare Alien-Artefakt untersuche und einfach ein, was da? nicht festgenagelt ist. Das ist ein Wächter. Nein, das ist ein Schlüssel. Aber das, das, das, das ist die Karte. Ja, ja, auch. Ich brauche von dir Feedback für meine Hypothesen. Bitte verwechsle das nicht mit einer Unterhaltung. Da steht sogar Plünderer, die Umgebung, solange du wartest. Hörst du Schreie? Oder habe ich all meine Anfälle? Damit bist Ran? du nicht allein. Blut in der Luft. Du hast auch Schreie in deinem Kopf. Hey, Superfan, ist die Karte schon repariert? Na, gib sie mir einfach, dann kannst du Teil der Familie werden. Aber halt was ist das? Du willst nicht? Okay, du hattest deine Chance. Ist echt ein Jammer. Bis dann. Crimson. Was? Das sollte klappen. Hm, einige Daten sind beschädigt. Die Karte scheint erheblichen Schaden erlitten zu haben. Hypothese, Tyre Calypso hat versucht, die Karte zu laden, aber ihre Kräfte haben sie nur noch mehr ausgelaugt. Leider erkenne ich nur einen einzigen Planeten. Promethea? Natürlich! Typhon de Leon hat die erste Kammer dort gefunden. Promethea. Gute Arbeit, Tennis. Man Feder dass wir das in. also prometieren. Sieht so aus. Wir müssen vor den Kalypsus bei dieser Kammer sein. Ellie hat an einem Schiff für uns gearbeitet. Ich bringe Tennis und die Karte dorthin. Wir, wir lassen sehen uns hin. an der Startrampe, Kammerjäger. Oh, oh, du weißt, dass ich das verabscheue, Lilith. Ich will nur, dass meine Iridiana-Expertin sicher ist. Wäre eigentlich nicht schlecht, Fingst sonst ist meine Mama noch auf einem Planeten. Hat ah! <lacht> hätte uns mitnehmen können? Ja, nee. ja, ja, was auch immer das war. Das kann nur zwei Leute maximal transportieren. Oder? Ja, Und nur wenn zwei von denen mindestens weiblich sind. Wenn ich ja. Hey, ich bin Weib. weiblich. Oh leicht abwischen. Nein, jetzt aus dem Weg gesprungen. Das ist Ich erledige das. Siehst du, die werden direkt zu Bio-Treibstoff. Ich versuche das Catch-a-Ride-Geschäft -Right mit dem nachhaltigen Treibstoffgeschäft aufzurotten. Ich habe sie getötet, Daniel. Ja, das ist ein Wettkampf, wer die meisten Kills kriegt. <lacht> Was voll kontraproduktiv ist. Ja. Wir müssen ja mal zum Überfahren. Das ist voll edgy. Ey. Wieso denn ich? Ey? Es ist fast die ganze Tour an Bord. Sobald du diesen Astronaut-Chip hast, geht's los. Oh Gott. Gott. Go. Ich hatte schon wieder einen Fuss in der Ja, yeah. <lacht> keine Munition. Bist du bei mir eingestiegen? <lacht> ja, ich da. Ja. Warum ist denn da keine Munition? Was Hast du irgendwie eigene Munition dafür oder was? Ja, Ich wollte eigentlich gar nicht rutschen, aber ich war direkt nochmal da hinten. Das kann nicht wenn uns ja alles so viel Schaden macht. Ey. Ich glaube, die ist tot Chip. endlich. Nein, ich das Pandora zu verlassen. Was? Das war einfach. Ja, die kämpfen. Das ist toll! Siehst du das auch? Ja. Du bist eine Sirene? Ja. Nun. Liegt in der Familie. Ich bin die Sirene. Er ist ein Parasit. Wirklich. Bei der Geburt musste Vater in mir abschneiden. Also, ich bin das Einzige, was ihn am Leben hält. Was machst du denn da? Ich kann lebendigem Energie aussaugen. Auch deine, Firehawk. Kammerjägerlegende. Schlechterin des Zerstörers. Firehawk. So viele Titel, so wenig Wirkung. Nun, ich no. habe keine Kräfte. Jetzt erledige ich dich. Ty. Tyreen. Gut. <lacht> Gottkönigin Tarin spricht hier live. Wir haben heute etwas ganz Besonderes. Die am meisten gewünschte Hinrichtung. Die große Ketzerin persönlich, der Feuerhorn. Ah. Oh, sieh mal einer an. Smile. <lacht> Und die ergebendsten Anhänger haben die Ehre, sie zu erledigen. Das ist nicht alles. Wir kennen den Weg zur Großen Kammer. Ab nach Promethea! Und immer schön liken, folgen und gehorchen. Halb so wild, Alle Legenden sterben. Du hattest einen guten Lauf, wirklich, oder? Das sagen die Leute zumindest so. Ich glaub's ja eher nicht. Okay, verschwinden wir von hier. Ich will sehen, ob Katagawa Wort hält. Überlass die Reste den Hunden. Bye bye. Danke für die Karte und deine Kräfte. Ich beende, was du begonnen hast. Bis dann, Firehawk oder was immer du jetzt bist. Oh, das ist Wir müssen die jetzt retten, Robert. Nein, die ist tot. zum ersten Mal irgendwie cutscenes kommen irgendwie in dem Spiel ja ja normalerweise kommen immer nur so Intros also ein Boss kommt und dann weiß ich nicht die Katze zu so im Spiel die Vögel machen aber auch einen ganz schön Schaden ja okay. Das sieht so lustig aus, wenn ihr damit erledigt. Oh Gott! Was war das? Warum machen denn deine Füße mehr Schaden? Aha, das ist das Alter. Also das hätte ich bin. Ja. It's Basic Ja. <lacht> ja. Schiff ohne Namen aus dem Orbit zu fliegen bringt Pech? Es hat bereits einen Namen. Sanctuary. so. Ich kann deinen Namen sehen und irgendeine fliegende Gang. <lacht> ja, <ja, komm> <lacht> Was war das denn? Das ist du einfach durch die Gegend gelaufen? Ja, das war Fleisch. <lacht> ja, ne? Boah. Irgendwie habe ich deinen Namen gesehen, ne? Okay, ich nicht. Äh, würde mich auch wundern, wenn du deinen eigenen Namen siehst. Nee, ich habe deinen nicht gesehen. Tennis hat recht. Tareen ist jetzt gefährlicher als jemals zuvor. Sie, Sie hat Arme, Die Karte und meine Sirenenkräfte. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Das ist auch eine Sirenenkarte, ja, okay. Sie? Ja. ja also ich weiß ich nicht. doch nicht, Tareen. Das der erste Teil. Also jetzt nicht mehr. Es gibt auch eine Sirene. Atlas, ah. Wir müssen sie dazu bringen, uns bei der Suche nach der Kammer zu helfen, bevor die Kalypsus sie finden. Killer, stöpsel den Astronaut-Chip ein, damit wir Kurs auf Promethea setzen können. Okay, dann nichts wie weg hier. Ich natürlich. Haltet euch <lacht> fest. Dieses Baby hat einen Implosionsantrieb. Damit muss man echt vorsichtig sein. Eine kleine Fehlberechnung könnte dieses Abenteuer ganz schnell beenden. Langweilig! Ich hab alles im äh, Himmel! Auf, Komitee! Klöpfe, warte! Was hast du getan? Ich glaube, ich habe gerade Ich glaube, wir haben die Schwerkraft verloren. Was zur <lacht> Hölle? Unsere Hölle ist gerettet! Was ist denn da? Gar nichts. <lacht>